Das Praktikum, da stand ich, auf der komplett verlassenen Straße. Die meisten Häuser hier waren verlassen und das sah man denen auch an. Scheiben waren eingeschlagen, jugendliche Banden hinterließen ihre Kunst mit Graffiti und eine Menge Müll wurde hier auch hinterlassen. Dennoch war ich bereit, meinen dritten Patiumstag zu starten. So betrachtete ich das alte Fachwerkhaus, welches, im Gegensatz zu den Ruinen, in einem super Zustand war, aber trotzdem nicht auffällig wirkte. Die blutrote Eichenholztür brachte den leichten Geruch von Gemütlichkeit mit sich, der meine Aufregung beruhigte. Ich klopfte im Rhythmus an der Tür. zweimal kurz, eine Pause. Dann einmal mit dem Fuß. Dies wiederholte ich dreimal. Ein... Komm schnell rein, Alex. Er tönte, als die Tür aufging. Und ich gehöre euch. Die Stimme klang dunkel, aber auch freundlich wie immer. Mein Praktikumslehrer ist ein mittelalter athletischer Mann, von dem ich immer nur seine blauen, immer konzentriert schauenden Augen sehen konnte. Der Rest des Gesichts ist durch eine OP-Maske verdeckt, die Chirurgen bei der Arbeit tragen. Ich trage die, weil ich eine Lungenentzündung habe, meinte er trocken, als ich nach dem Grund dafür fragte. Er rieb sich seine weißen Hände hektisch und schien besorgt zu sein. Kein Wunder, denn heute übernehme ich einen Patienten. Bis jetzt hatte er noch nie Messerfolge erlebt und er half schon vielen Menschen. Deswegen war er auch so gefragt in seinem Beruf. Und verdienen tat man auch mehr als genug. Wir halten nun in sein aufgeräumtes Büro und mir wurden die Patienteninformationen ausgehändigt. Rebecca Brooke, 72 Jahre alt wohnte an der Candace Street, ein abgelegener Ort weit weg von der City. Mein Lehrer machte nur Hausbesuche. Seine Privatsphäre war ihm wichtig und er würde Geld für ein Gebäude sparen. Miss Brooke lebte allein und hatte keinerlei Verwandtschaft. Sie leidet unter Herzproblemen und Kalziummangel. Es sollte auch einfach für mich werden mich in den Beruf einzuleben. Sie verließ ihr Haus jeden Tag von 15 bis 16.30 Uhr für einen Spaziergang im nahegelegten Wald. Sie wanderte immer denselben Weg. Nach meinem ersten Hausbesuch erstattete ich Bericht an meinem Praktikumslehrer. Rebecca Brooke wird keine Probleme mehr bereiten. Ich habe meinen Job erfolgreich ausgeführt. Sie erleidet einen Herzstillstand und liegt vergaben im Stolz lobte mich mein Ausbilder. Sehr gut, Alex.